Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2 Wir haben gerade die Doom quest fertig gemacht und jetzt geht's weiter mit dieser magischen Schmiedehammer-Quest Das richtige Werkzeug So anscheinend hat sie alles gespeichert soweit Sehr gut So Aber gefühlt ist mein Söldner weg Mhm. Das kann sein, dass das stimmt, gell ja, dann kaufen wir den Geil. Oder Also ich mal auslaufen und schauen, was passiert. Warte, ich renne einfach zu ihr. Guten Tag. Wiederbeleben steht da. Ja, da wiederbeleben kostet zwar jetzt mehr, aber warum nicht? Wie heißt denn die schöne Lobby? Ja, wie immer. Jetzt soll bei ihr Jetzt seit wann 12k da drinnen in, in meinem Lager? So den muss man anscheinend wiederbeleben, ich schau mal kurz bei unserem Schmied, gibt es sowas geiles, weil irgendwie kriege ich keine geile Rüstung. Guten Tag. Rüstung. Kann man das? Ich habe okay, gerne mal reparieren, weil es eh nichts kostet. Es ist noch immer die gleiche Rüstung drin und sie ist noch immer besser. Mhm. Aber sie ist nicht um so viel Bett und da ist eine mit 45 Verteidigung, das ist eigentlich ziemlich sick. Die kaufe ich mir jetzt glaube ich. Die kostet 3k. Betten, wir finden die Ecken gleich mal bessere, aber die 3K habe 12k im log ich habe das gar nicht gewusst. Warum kann ich meinen Schatz dann angreifen? What? Komm ich meinen Schatz drüber? Meine. Ich komme gar nicht zu mir Das ist lecker Jetzt geht's. Wahrscheinlich synchronisieren oder so. Schauen wir mal 3000. <lacht> 5000 auf dem. Geht auch. Ah ja, mein Begleiter kann ja auch was anziehen. Soll ich dir ja nicht am besten Bogen gehen? Ist ja jetzt nicht gegangen. Ja, Ding ist nicht gegangen, aber... Ah, jetzt es nicht schon. 6 bis 10. Oh. Am Ambus ist nicht gegangen am Bogen, habe ich nicht ausprobiert. Achso. Bam, jetzt habe so ich neue Rüstung. Nee, eine Rüstung gibt es Mana. Aber die gibt jetzt auch auf 45 Rüstung. Die kriegt auch ja, auf neue alte Rüstung. Danke. Mein Ding hat jetzt eine bessere Rüstung, ja. Die kann einen Hut nämlich haben. Ich will den einen Hut kaufen. Hm. Rüstung. Verteidigung 6. Das ist schon wirklich ich hoffe, ich kann Hut. Habe ich keinen Hut eingeloggt? Irgendwie nicht. Unmöglich. Ach, jetzt schauen wir mal, was wir am Boden finden. Das heißt, wir haben gerade den vergessenen Doom fertig gemacht und so weiter. Und jetzt müssen wir für unsere Schmiedin ihren magischen Schmiedehammer suchen, oder? Oh, ich habe das richtige Werkzeug ist, ja. Ja. Als ich aus dem Kloster floh, habe ich den Horadrim Malus zurückgelassen. Okay. Meinen magischen Schmiedehammer. Dann. Wenn ihr ihn mir zurück. Hm, das war wahrscheinlich noch Dunkelwald? Scheinlich ja. Hä, hey, ich bin jetzt beim Putmahl, oh lol. Kein ich wusste, dass wir das haben. Ja, es geht aber anders aus jetzt, da ist alles anders, ist auch ja die Stadt anders oder was? Die <lacht> Wo ist denn das jetzt? Es ist wirklich alles anders, wie witzig ist das. Aber Glück habt das beim ersten Mal alles gleich. Aber bin ich. Nein, die Stadt ist gleich, nur der Weg ist anders. Ja, ja, die Stadt ist schon gleich. Dann schauen wir mal. Das Umschalten ist doch immer nice. Alter. Irgendwo da unten ist er. Einmarkiert. Ja, Big Speed. mal oh, so, ein bisschen laut. Oh hier bitte. Ich sollte neben mir sein. Ich das Schon, sieht ich gerade nicht. Man hat halt keine Nauern darüber, was ich einerseits elegant finde, andererseits auch ein bisschen verwirrend. Scheiße, wenn ich einen Hut kriegt. Susi ich O drucken? Wo? Oh. Kann ich den Hut geben? Ehre. Kann sie Pfeile nehmen? Nein, aber einen Bogen kann sie halt nehmen. Sie kann nur einen Bogen nehmen. Pfeile braucht sie gar nicht, oder was? Weiß ich nicht, aber einen Bogen braucht sie auf jeden Fall. gut kannst du ja nicht. Auch wieder alles von Öl. Das soll den Baum darstellen, ja, da waren wir vor den fußbaum <laughs> Ich grind einfach ganz schnell durch. Schauen wir mal wo wir hin müssen. Eigentlich zum Kloster oder so. Hast du einen Durchgang gefunden. Da war die ganze Zeit so im mhm. Nice. Ich will einfach den Kurzbogen geben. Sie macht einfach einen doppelten Schaden. Und? Die Pfeile. Braucht sie anscheinend, ne? Ist das ein Durchgang? Schwarzmauer, Da waren wir glaube ich noch nicht. Doch. Schon? Aber Heal unbedingt, ja. Achso, den habe ich gerade unübersichtlich gehabt. Ja, Moin! Ja, ist eh klar, dass er wieder da ist. Sagt er braucht einen Heal. Zuerst rennt er alle vier hier rein. Mhm. Einfach schnell umswitchen. Ich bin jetzt da aufbleiben. Hm? bin jetzt da aufbleiben. Ja, das Mal war schon leer, wie ich gekommen bin. Man Manadrank trinken gibt's für mir nicht. Fühlt <lacht> sich anstrengend und was ich wieder dem Manadrank reintun. Weil du musst in Wirklichkeit oberhalb einen Mana eintun und um, unterhalb, um, dann setzt das mit einem Manadrank nach. Da so, waren wir schon, sagst du? Kann sogar sein, gell? Schaut drei Manadranke getroppt, anbenutzt. <lacht> Jagdbogen! besser der macht 2 bis 6 der macht 1 der ist besser jetzt macht sie noch mal damage holy aber mit den feide kann sie irgendwie nichts anfangen ja. schauen wir mal, was wir da so finden außer die monen Ja, Moin ist ja nicht mehr. So. <lacht> das ist der Doom, Mannst. Ah, dann war es das Gebiet. Ah, ist der Doom, ja. Und das Gefühl da irgendwas. Also das Haus. Na, ja, da müssen wir nicht mehr hin. Nein, das haben wir schon gemacht eigentlich. Leute, war waren Sachen drinnen. Hm. Also das ganze Haus. Shit. Childfull, man kennt's. Ja moin. Leider einschauen, das ist genau das gleiche. <lacht> Yay. Yeah. Ich hätte das Amulett identifizieren sollen. Ich nicht immer mit. Ein Speer müssen wir mal anschauen. Kann man die Items nicht drehen, gell? Das ist nicht so gut. Tja, dann schauen wir mal, bis wir das Großton finden. <lacht> haben wir schon was angefunden? Ich hab. Aber wo geht's dann noch mehr vorher schauen? Ah ja, zum Loch. Alles klar. Schauen wir mal nach links. Ja, wir haben Sackgasse erwischt, nein, aber nicht. <lacht> Da kommen schon die ganzen hier es gibt doch so schnell rum jetzt zu die Lowisse Die wir Zeit für den Rap Der Bogie ist saustrong, ja. Der würde sogar den Busterfoss schaffen, guck ich vor. Aber vielleicht ist es wegen meinem Buffer so also strong. Kann sein. Also bis jetzt fühle ich mich eigentlich mehr als uh, Bar als erwartet. Als also ich fühle mich so stark, eigentlich. Mhm. Es sein kann, dass ich so richtig net stark bin, wenn ich will. Die <lacht> ich gab für so Sachen am Boden. Das ist die ganze Zeit unabsichtigt, ja, zu sein. Ich lasse schon die ganze Tränke liegen, Alter. was soll man machen? Geh. Okay. Das ist so richtiger Alter. sogar oha da müssen wir auf jeden fall mal anschauen 12 der macht aber der hat ziemlich viel lock aber weniger sogar ja halb macht 10 das das ist besser das ist 12 death das ist broken oha oha Das muss man auf jeden Fall aufklauen, bei dem Ganzen. Was man da nicht aufklauen. Wie die da immer rausgehen, <lacht> Gehen, das schaut ziemlich nice aus. Nochmal Gold, ja. Zum Schluss, oh wir waren ja schon da im Loch. <lacht> Nein, ich glaube es hat bei uns Durchgang geheißen oder so. Wo wir gestern sind. Mhm. Alle noch dabei. Die werden eh schon wieder. Kretz gibt's zu ja siehe. Neue Werte. Ja nehmen wir mal... Geschick. Obwohl Mana auch gar nicht blöd wäre. Zum Heal. Was dann brauche ich nämlich kann... Ai, ah, jetzt gibt's neue Fähigkeiten. Brauche ich einen Mana-Trank nehmen, würde ich so. so, was haben wir da? Reinigung. Das ist eine Aura sogar. Realisiert die Dauer von Giften und Flüchen. Brauche ich eine Gruppe. Gebet plus 6 Lebensheilung alle 2 Sekunden. Muss ich das dann aktivieren? Das ist die Frage. Da steht nämlich auf nur Heil plus 6. Aber es ist. Allgemein steht oben drüber gebet. Boah, ist die Frage, ob das besser ist. Hast du zwei Lebensreck amulett Hm, mm, ja, schau, gib mir mal her. Blitzdings ist bestimmt nicht schlecht gegen Blitz. Liegt da am Boden. Das war's eigentlich. Wo ist denn das? Eis ah, noch. noch Ja, ich wenn das finden, wenn alles blinkt. Da einmal, oder? an zähmal. more. sehr gerade. Vergib nur zwei. Okay. Wie was sagst du zu dem Gebet? Das klingt irgendwie gut. Ich find's gerade nicht an. Da ne? No? Yeah. Ja. Da. Das klingt irgendwie äh, gleich gut. Mit der Fähigkeit, die was ich schon fünfmal gemacht Da steht plus sechs Lebensheilung alle zwei Sekunden. Bei mir steht plus sechs Heilt plus sechs Radius. Da steht halt kein Radius dabei. Ah, da steht halt. Ich verstehe es nicht ganz, aber ich glaube, das ist nicht so gut. Noch auf Duan was sonst. <lacht> <lacht> Ebenez wollte Ja moin, die haben wir mal cleared. So gut es geht. Mit zweite Ebene. Jauii. Wollen wir zurück, das geht halt instant. Ladezeiten gibt's nicht. Loading -Screen, Screen braucht man dann auch keinen mehr programmieren. Mhm. <lacht> Hat Diablo 2 einen Loading Screen gehabt? Ich kann nicht noch ja, jetzt sag ich ja. Indem wir mal wieder starten, weil man kennt. Na, du ihn nicht. Das ist einfach in wieder <laughs> yeah. oh, was der Mythos. Das ist Yeah. hier. Ja. Wow, das ist hier. Letzten die Truhe mit Boss. Ja, du gehst ab. All in. auf den Boss. Level up. Hey, als ob du jetzt Level up wirst. Ich Ich glaube, du bist höher als Level als ich. Bin ja, ja. Ja, moin. Bist du irgendwas Gutes dropped? Was? Ich mach dir jetzt mal an ein. Stadtportal, gehen wir mal alles verkaufen. <lacht> Tja, da ist nichts mehr zum gewesen. Außer unsere ja. Items was dem Mund liegen. Das ja, ist sie wieder. Ich bin überladen. Und raus. Da ja. war einfach mal wieder draußen vom Loch. muss auch das Kloster fühlen. Werden wir schon anfinden. Irgendwo muss es ja sein. Was ist denn das? Blutfalkennest. Lor? Die waren aber nicht. sind jetzt aber nicht früher rausgekommen. Lore. das? Da sind mehr Blutfalken als Blutfalkennest. Das ist eine Kappe. Das ist ja nur für okay. Kommentare. Dann schauen wir uns kurz an. Like, like, Weg. Ne, Crew, meinst du, so muss man sich das DLC oder so kaufen, gell? Ja, das sagt das ein Bobby. <lacht> <lacht> Sind wir da her? Wahrscheinlich, gell? Hast du Amulett plus 1 Max Schaden? Nein, no, ich glaube nicht. <lacht> ich hab so Energie- und Mana-Amulett, das klingt irgendwie noch früher. aber weißt du, ob das früh ist? <lacht> Was ist denn das Superkloster? Renn nur einen Rand entlang. Mm. Steht wahrscheinlich da mitten. Mm. Steht oh. wahrscheinlich genau da. Ah, da steht es auch gut. Also, oha, da oha. Das Damhochland, Dam da wollen wir gleich noch nicht. Na? Ja, moin. Auch mal vier vermöbelt. Aus Vermöbelt auf Rolle. <lacht> Easy. Wie viel Schaden hast du eigentlich? Da steht bei Angriffsschaden 6 bis 22. Okay, 15 bis 31 und in meiner Wut von 20 bis 40. Alter. so früh was, wenn ich Waffen wechseln dann bin ich auf 9 bis 33. Okay, ist auch nicht schlecht. Aber es ist halt langsame Waffen. Ich wüsste jetzt eher lieber die schnelle Waffe irgendwie. Ich muss aber auch sagen, ich weiß gar nicht, ob man blocken muss mit seinem Schild oder ob man es einfach nur equipped haben muss. <lacht> Das ist eine geisterhafte Donnerbiste. Bestia. Auf ihm was gesagt. Halt. Hey, der kein Jagdbogen könnte nice sein. Schon auf zwei Bühnen. Ich hab auf zwei Troppt. Zabeset 6 Arm. Uh, der macht aber plus an plus auf Angriffswert. Schnelle Angriffsgeschwindigkeit. Hätte ich hätte einen Sockel offen gehabt? Ah, zu den Vorschlägen. Das geht aber irgendwie nicht. Warum krieg ich den nicht außer? <lacht> Der Bogen wird weg. Wo ist sie denn? Sie ist nicht mal bei mir, weißt du, wie man. Sie is ist. ist sie hip? Musst du. anscheinend. Wir gehen mal in die Stadt. Okay. Ich hab sie Repair, jetzt stehen wir wieder bei dir, wenn du mich fragst. Jetzt stehen wieder bei dir Ja, eins bist du Ding? Ich glaube das ist der Beste, Das ist schwer danke. zu sagen, aber irgendwie... Danke, danke. Ich irgendwie schon. Laut den das jetzt zumindest? Da hätte ich Sockel aufgehauen können. Auf den anderen und wäre wahrscheinlich ungefähr gleich gut. <lacht> so, ich mach jetzt aber die gleiche Taktik wie du. Man hat ja eh auch Tränke mit, weil vier im Gürtel sind. Das heißt... Ich mach da noch einen Mana-Trank rein. Zack. Verkaufe aber den Rest. Brauchst du einen, einen, einen Garmerhut? Ja, wahrscheinlich. Ich hab ihn zweimal gekauft. Auf Wals verkaufen. Ich hab gerade alle Tränke getrunken. Kann das sein? Upsi. <lacht> ich, ich trinke aber zuerst zwei Tränke bevor ich ja, verkauft hast. <lacht> das ist überhaupt nicht einfach irgendwie. Okay, meiner hat jetzt das 7 mehr Verteidigung. Dafür habe ich da eine schnelle Erholung. Verteidigung hast du gesagt, ich sehe schon berechnet. Energie, Lichtradius und repariert. Boah, wow, ich finde ziemlich gleich gut. Aber ich kann ja meiner mhm. Frau dort den geben. Steht. Der hat jetzt einen broken Hut. <lacht> Scheiße. <lacht> abzogen. Einfach abzogen. <lacht> so. Oh, jetzt ist mein Bild wieder ziemlich leer. Aber ich muss in Nachhinein betrachtet sagen, vielleicht sollte ich auch meine ganzen komischen großen Zauber da wegtun. Weil Gefühl bringen die nicht so viel. Weißt du, Mann? Mm. Oh, es geht schon wieder weiter. Okay. Es ist, achso, es gibt ja sogar ein Loading Screen, du musst da ganz schnell schauen. <laughs> das ist aber ein Labyrinth. Heftig. wie komme ich da weiter, Philipp? schwierig. Was geht's so weiter? Holy es geht shit. auch überall weiter. Holy shit.